Mahlzeit. Die große Frage ist, ja, an oder mit gestorben. Das RKI sagt zum Beispiel, was die Todesfälle äh, an Impfung angeht, im Zusammenhang, hier ist bislang kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfällen zu erkennen. Das steht auf der Seite des RKI. Die andere Seite ist aber, Dr. Schirmacher, äh, Professor Schirmacher, pardon, ähm, einer der, der großen Pathologen, da berichte ich ganz einfach kurz aus der Epoch Times. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat der Pathologe verschiedenen Berichten zufolge inzwischen auch über 40 Menschen obduziert, die binnen zwei Wochen nach der Impfung verstarben. Sein Ergebnis, die Häufigkeit tödlicher Impffolgen werde unterschätzt. Mehr als jeder Dritte könnte aus seiner Sicht an der Impfung selbst verstorben sein. Übrigens, sieht sich Professor Schirmacher keineswegs als Impfkritiker. Er habe sich nach eigenen Angaben ebenfalls impfen lassen und wolle auch keine Panik verbreiten. Dennoch liegen die Ergebnisse wortwörtlich auf seinem Tisch. Diese Schlussfolgerung passt nun gar nicht in das Narrativ von den Regierungen und Impfherstellern, Impfstoffherstellern und kommt zu einem denkbar ungünstigen Moment. Jedoch lassen sich auch, jedoch lassen auch andere Studien auf deutlich mehr Todesfälle unter Geimpften schließen. Die Frage ist also, deutlich mehr Todesfälle nach Impfung, ja oder nein? Ich finde, gerecht ist nur, wenn ich sage, einerseits, äh, Berlin, den Berichten des RKI zufolge sind heute wieder so und so viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Ja, dann kann ich auch sagen, wenn an oder mit da schon so zweifelhaft ausgedrückt wird, dann kann ich auch sagen, Moment mal, dann möchte ich auch sagen können, es sind wieder so und so viele mit oder an der Impfung gestorben oder nicht? Das wäre nur zu gerecht. Und meiner Meinung nach ist dadurch der gesellschaftliche Frieden relativ schnell wiederhergestellt, wenn wir da Klarheit bekommen. Und das will ja Professor Schirmacher auch. Und ich glaube, das wollen wir auch. Das sollte also auch mit zu unserem Wollen gehören. Leute, einfach sagen, dass man das will. Besser können wir es doch nicht haben. Klarheiten und schon ist Ruhe. oder? Oder nicht? Das entsprechend bitte in die Kommentare, ob ja oder nein oder wie oder, oder was. Aber keine blöden Beschimpfungen von irgendwelchen Politikern, egal ob verdient oder nicht. Das will ich hier nicht sehen. Solche Leute lösche ich. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Bis dann. Macht was, aber macht's gut. Tschüss.